Hallo und herzlich willkommen bei EURODESK TV. Viele fragen uns, was ist eigentlich EURODESK? Und weil das ein bisschen schwierig zu erklären ist, bin ich heute in München und ich zeige euch ein Beispiel für eine EURODESK Dienstleistung. Ich stehe hier vor dem Jugendinformationszentrum München. Das ist eines von über 800 Eurodesk-Büros in Europa. Lass uns reingehen und schauen, was die so machen. Hi. Hallo. Ich habe gehört, dass das Jugendinformationszentrum München ein Eurodesk-Büro ist. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist die Aufgabe von Eurodesk? Ja, wir sind hier im Jugendinformationszentrum von München, eine Eurodesk-Filiale. Das heißt, wir geben Informationen für junge Leute weiter, die gerne ins Ausland gehen möchten. Sei es, dass sie einen Au-pair-Dienst machen wollen oder vielleicht einen Freiwilligendienst im Ausland absolvieren möchten. All solche Fragen können wir hier beantworten. Und wir haben auch ganz viele Informationen über die einzelnen Länder wo man solche, solche Auslandsaktivitäten machen kann. Hört sich gut an. Ich möchte nämlich nächstes Jahr nach Irland und da einen Freiwilligendienst machen. Kannst du mir da weiterhelfen? Aber natürlich, wir können dir gerne Informationen über alle möglichen europäischen Länder geben. Wir sind Mitglied eines eurodesk netzwerkes und wenn du möchtest, kann ich direkt mit den Leuten in Dublin Kontakt aufnehmen und innerhalb der nächsten drei Tage kriegst du von denen auch eine Antwort. Ja super, dann machen wir das so. Und wie machst du das jetzt? Wie kommen wir an die Informationen in Dublin? Ich logge mich von hier in ein Intranet ein und wir können darüber über dieses Eurodesk-Intranet direkt Kontakt aufnehmen mit den Leuten in Dublin. Und wie bleiben wir in Kontakt? Schreibst du mir deine Mail? Ja, schreib mir einfach deine E-Mail-Adresse auf und sobald ich Antwort auf deine Frage von unseren Kollegen in Dublin habe, werde ich mich bei dir melden. Ja super, aber kostet mich das auch was? Nein, das ist kostenlos. Diese ganzen Dienstleistungen werden bezahlt von der Europäischen Union und von den deutschen Ministerien. Oh, du hast Glück, Dublin ist gerade online. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe jetzt alle Informationen für meine Reise nach Irland. Aber ich frage mich, welche Idee steckt eigentlich hinter den Eurodesk Dienstleistungen? Und warum werden die von der Europäischen Kommission und von den nationalen Ministerien finanziert? Ich muss gestehen, dass ich für solche Fragen nicht unbedingt der Spezialist bin. Aber das Beste wird sein, wenn du einfach mal zu so einem dieser internationalen Eurodesk Meetings gehst und dich direkt vor Ort informierst. Jetzt bin ich in Ingolstadt bei einem internationalen Eurodesk-Netzwerktreffen. Ich bin sicher, hier erfahre ich, welche Idee hinter Eurodesk steckt. Also, auf geht's! În Europa există o nte oportunitate pentru pentru giovani. Através Eurodesk, ce la posibilitate de descoperi le și utilizarle. Beneficiul de a avea Eurodesk în România este că tinerii pot afla mai multe informații despre ce oportunități au de mobilitate și de a participa de asemenea la concursuri, de a dezvolta creativitatea în concursuri europene. Daugelis lietuvių Euras kliūvo tinklapyje ieško informacijos apie savonoriškos veiklos galimybės. Tiek Lietuvoje tiek Europoje tiek visame pasaulyje ir jie būtent ten gali rasti. Tada taip pat yra labai svarbi galimybė jam paklausti tai, koje patys negali susirasti. Ir būtent Eurodės kliuva ir uradės tinklas, naudodamasis tūkstančių regioninių partnerų visoje Europoje, gali gauti tiesioginius atsakymus jiem rūpimus klausimus. Tai yra svarbiausia, kai gali pasiūlyti euras. La valeur ajoutée d'Eurodesk pour les jeunes, c'est que nous sommes un réseau européen euh, de professionnels qui sont experts euh, sur les questions de la mobilité des jeunes euh, en Europe. Euh, et c'est un vrai plus pour les jeunes, d'autant plus que nous sommes présents au niveau national, régional et local au plus près des jeunes. Pour pues moi, Eurodesk te permet d'avoir l'opportunité de voyager, de faire un volontariat De in en otros países. Und sobre todo lo principal es, para convertirse en un mejor y más ciudadano europeo. Das größte Plus für Jugendliche bei Eurodesk ist, dass man nicht nur eine Antwort auf seine Frage bekommt, sei es jetzt zu ins Ausland gehen oder Förderungen für sein Jugendprojekt, sondern nämlich eine Antwort, die genau auf die Frage abgestimmt ist, die man gestellt hat. Okay, so Eurodesk in the UK um, is a great opportunity for young people to make friends from um, uh, Europe. So we're an island, so traveling to meet new friends, new opportunities and broaden horizons. Mit den Infos von Eurodesk habe ich mich für einen Freiwilligendienst in Dublin entschieden. Und dahin geht es jetzt auch. Also, was auch immer die Frage ist, beginne mit Eurodesk.